Wie kann man in OpenOlat einen Test bzw. Selbsttest in einem Kurs nutzen? Dafür zeige ich zunächst mal ein Beispiel. Wir gehen dafür auf den Autorenbereich und im Autorenbereich kann man dann hier auf Erstellen gehen. Es funktioniert also so, dass Sie zunächst mal im Autorenbereich einen Test erstellen und dann im zweiten Schritt diesen Test dann in Ihren jeweiligen Kurs als Test oder Selbsttest einbinden. Das ist also ein zweischrittiges Vorgehen, wo erst diese Ressource erstellt wird und dann erst in den Kurs eingebunden wird. Ich klicke also hier auf Erstellen und sage dann, ich möchte keinen Kurs, sondern diesmal einen Test erstellen und muss erstmal hier kurz einen äh, Titel dafür eingeben, ich nenne das mal Übungstest 2. Und dann bin ich direkt in den Bereich, wo ich diesen Test jetzt hier editieren kann. Ich kann also hier eine Beschreibung eingeben, ein Bild dazu hochladen und so weiter. Am wichtigsten ist natürlich hier der Bereich Administration und dann hier Inhalt editieren. Da kann ich dann den eigentlichen Test erstellen. Und ich zeige dafür jetzt mal zwei, drei kleine Beispiele, wie solche Fragen in so einem Test aussehen können. Man sieht jetzt hier auf der linken Seite Übungstest 2 mit einer Sektion. Man kann also die Fragen, man kann also diesen Test in mehrere Sektionen einteilen. Und innerhalb dieser Sektion ist auch schon eine Frage als Single-Choice-Frage hier eingefügt. Das heißt, damit kann man direkt mal starten. Was kann ich hier jetzt bei dieser Single-Choice-Frage alles einstellen? Zunächst mal kann ich hier einen Titel für die Frage eingeben, irgendwie erste, erste Frage. Und dann hier den eigentlichen Fragetext. Und dann kann ich hier unten dann die Antwortmöglichkeiten eingeben. Ich gebe jetzt einfach mal als Beispiel hier ein. Antwortoption 1. Und dann hier kann ich auf dieses Plus gehen. Und dann kann ich hier weitere Antwortoptionen dann eingeben. Und wenn man auf Speichern geht, ist das Ganze dann gesichert. Dann habe ich hier noch drei kleine Einstellungsmöglichkeiten. Das erste ist die zufällige Reihenfolge. Das bezieht sich auf diese Antwortoptionen hier, ob die also in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden sollen oder nicht. Die Voreinstellung ist hier Ja, muss man also ein bisschen aufpassen. Meistens möchte man das ja nicht, sondern man möchte die Reihenfolge eingehalten haben, die man selber eingegeben hat. Dann klickt man hier also auf Nein. Und der Rest ist dann hier, wie das Ganze ausgerichtet, also dargestellt werden soll. Dann kann man einfach die Voreinstellung erstmal lassen, dass also die Antworten hier vertikal ausgerichtet werden und die Checkboxen links. Bevor wir uns die weiteren Einstellungsmöglichkeiten anschauen, ich kann jetzt hier auch anklicken, welche der Antwortmöglichkeiten korrekt ist. So, ich sage jetzt mal, die zweite ist richtig und dann schauen wir uns hier mal die weiteren Einstellungsmöglichkeiten an. Ich kann hier auswählen, wie die Punkte definiert werden sollen ob also zum Beispiel die Lösungsversuche eingeschränkt werden sollen, ja oder nein, oder ob das vererbt werden soll. Dieses vererbt heißt, dass es so übernommen werden soll, wie es für den Gesamttest eingestellt ist. Das kann man also dann hier, wenn man hier auf den Baustein zu dem Gesamttest klickt, kann man dann das auch nochmal einstellen. Dann die minimal erreichbare Punktzahl. Wenn also die Frage hier jetzt nicht richtig beantwortet würde, gibt es 0 Punkte. Und die maximal erreichbare Punktzahl ist hier jetzt auf einen Punkt eingestellt. Das können Sie natürlich beliebig dann verändern. Dann gibt es eine Bewertungsmethode, die ist bei diesem Single-Choice hier noch nicht relevant. Aber bei Multiple-Choice ist es dann relevant, ob man sagt, nur dann werden die Punkte hier vergeben, wenn alle Antworten korrekt sind. Oder ob man sagt, ich vergib bestimmte Punkte für die einzelnen Antworten. Dann kann man das hier einstellen. So, dann ganz interessant, man kann Feedback zu diesen einzelnen Fragen einstellen. Man kann also hier auswählen, wie dieses Feedback vergeben werden soll. Dann gibt es zunächst mal als erstes den Lösungshinweis. Beim Lösungshinweis bekommen die Lernenden einen Hinweis, sobald sie eine Antwort eingegeben haben, aber die noch nicht gespeichert haben. Dann gibt es die Möglichkeit, eine korrekte Lösung hinzuzufügen. Damit ist gemeint, dass die korrekte Lösung angezeigt wird, sobald ein Lernender oder eine Lernende eine falsche Antwort eingegeben und gespeichert hat. Also sobald jemand etwas nicht richtig eingegeben hat, wird er sozusagen korrigiert. Dann gibt es das Feedback bei Wahl der korrekten Antwort. Wenn also die Person die richtige Antwort gewählt hat, kriegt sie ein positives Feedback dazu. Dann Feedback bei Wahl einer falschen Antwort. Wenn also irgendeine Antwort ausgewählt wurde, die nicht die korrekte Antwort ist, dann bekommt man dieses Feedback, sobald man die Antwort gespeichert hat. Und dann gibt es noch bedingtes Feedback, da kann man es dann ganz genau steuern. Wenn man zum Beispiel sagen möchte, eine Person hat die und die Antwort gegeben, die aber falsch ist, dann möchte ich dazu ein konkretes Feedback geben. Also beispielsweise, wenn Sie Multiple-Choice-Fragen haben, dann baut man manchmal absichtlich bestimmte Distraktoren ein. Man sagt also, wenn die Leute ein bestimmtes Fehlverständnis haben, eine bestimmte Misconception, dann werden sie diese falsche Antwort wählen und dann möchte ich ein spezifisches Feedback geben, nämlich sagen, dass diese Antwort aus dem und dem Grund verkehrt ist und deshalb nochmal anders über die Frage nachgedacht werden darf beziehungsweise nachgedacht werden muss. Sie sehen also es gibt jede Menge Möglichkeiten das Feedback zu steuern und damit lässt sich dieser Test dann auch sehr vielfältig dann einsetzen. Gut, dann gibt es hier eine Möglichkeit eine Vorschau sich anzugucken zu dieser Frage, da kann man vor allem dieses Feedback auch gut testen, ob das so funktioniert hat, wie man das haben möchte. Vorschau zur Lösung, wie also den Befragten die Lösung angezeigt wird. Und dann kann man hier noch Metadaten zu der Frage eingeben. Das macht besonders dann Sinn, wenn man sich einen Fragenpool anlegt und die Fragen immer wieder zu neuen Tests zusammenfügen möchte, dass man sich hier sozusagen weitere Hintergrundinformationen zu dieser Frage speichert. Soweit also zur Erstellung einer ersten Frage. Und sobald ich jetzt weitere Fragen hinzufügen möchte, kann ich hier auf Elemente hinzufügen gehen und kann dann hier auswählen, welchen Fragetyp ich da mit hinzufügen kann. Da würde ich Ihnen empfehlen, einfach mal in das Handbuch reinzuschauen und sich die einzelnen Fragetypen mal anzuschauen. Es gibt also Single-Choice, Multiple-Choice, k das ist so eine Falsch-Richtig-Fragen, Matrix-Fragen, Drag-and-Drop, dass man also die Antworten verschieben kann. Dann gibt es auch Lückentext, numerische Eingabe. Das ist interessant, wenn man im mathematischen Bereich Aufgaben hat, wo dann eben Zahlen eingegeben werden können und man dann Feedback dazu bekommt, ob die Antwort eben richtig ist oder falsch. Hottext, Hotspot, das sind so... Fragen, wo man bestimmte Reiche, Bereiche anklicken kann, Reihenfolge, wo die Sachen also in eine bestimmte Rangfolge gebracht werden sollen. Freitext ist immer interessant, natürlich, wenn man offene Fragen stellen möchte und man kann die Leute auch Dateien hochladen lassen oder sogar bestimmte Z Dinge zeichnen lassen. Was noch interessant ist, man kann auch Fragen aus einem Pool importieren. Man kann also einen Frage Fragenpool erstellen, das sieht man hier oben rechts, Fragenpool und kann dann die Fragen aus diesem Fragenpool in einzelne Fragebögen bzw. Tests dann eben hier hineinladen und man kann auch Fragen aus Excel importieren. Das so als kleine Übersicht, wie so ein Test dann aussehen kann. Und jetzt kommt der zweite wichtige Schritt. Und zwar muss ich jetzt diesen Test dann in meinen jeweiligen Kurs dann einbinden. Und das zeige ich jetzt im zweiten Schritt. Dafür bleibe ich hier im Autorenbereich und gehe wieder auf Erstellen, diesmal aber einen Kurs. Hier kann ich dann auswählen, wie der Kurs heißen soll. Ich nenne ihn einfach mal Testkurs. Und kann dann hier sagen, ob das ein Lernpfad oder ein herkömmlicher Kurs sein soll. Ich bleibe hier bei der Voreinstellung und ob ein Wizard genutzt werden soll, ja oder nein. Das bedeutet, dass er nicht genutzt werden soll. Und auch hier lasse ich einmal die Voreinstellung. So äh, sieht der Kurs dann aus und ich gehe jetzt hier mal direkt auf Administration und dann Kurseditor. Da kann ich nämlich jetzt dann Kursbausteine einfügen. Hier wähle ich jetzt aus, dass ich einen Kursbaustein einfügen möchte vom Typ Test oder Selbsttest. Da kommt es jetzt darauf an, wie dieser Test in Ihrem Kurs verwendet werden soll. Wenn es sozusagen als scharfer Test verwendet werden soll, wo die Befragten nur ein, eine Möglichkeit haben, an dem Test teilzunehmen und wo sie auch personalisiert die Antworten angezeigt bekommen möchten als Dozentin oder Dozent, dann ist die richtige Auswahl der Test. Wenn Sie allerdings den Test nur als Selbsttest für die Studierenden anbieten möchten, das heißt, dass die Studierenden den Test so oft durchführen können, wie sie möchten und dass Sie als Dozentin oder Dozent die Antworten auch nicht personalisiert angezeigt bekommen, sondern nur aggregiert für die Gesamtgruppe. Dann ist der Selbsttest hier die richtige Wahl. Ich klicke jetzt mal hier auf Selbsttest. So, und beim Selbsttest können Sie natürlich jetzt wieder hier einen Titel und eine Beschreibung eingeben. Ich lasse das einfach mal. Und dann können Sie hier auf Selbsttest-Konfiguration gehen und können jetzt den Test, den Sie ähm, erstellt haben, dann hier in diesen Kursbaustein einfügen. Und dafür geht man hier auf Datei, Wählen, Erstellen oder importieren und guckt dann hier nach dem Test, den man angelegt hat. So, Sobald das Einbinden dieses Tests funktioniert hat, wird das hier als gewählte Datei angezeigt und Sie können dann später die Datei auch wieder auswechseln oder editieren. Kleiner Hinweis allerdings dazu, Sie können die Tests, die hier einmal eingebunden wurden in so einen Kursbaustein, nicht mehr beliebig editieren. Sie können da nur noch ganz kleine Änderungen vornehmen. Wenn Sie da wirklich nochmal Änderungen vornehmen wollen an den Fragen, also den ganzen Test nochmal überarbeiten wollen, dann ist es so, dass Sie den Test nochmal neu erstellen müssen. Und dazu nochmal ein kleiner Tipp, wenn Sie jetzt also angenommen, Sie wollen jetzt den, diesen Test hier nochmal überarbeiten, dann geht man folgendermaßen vor, man geht hier wieder in den Autorenbereich zu dem Test den man angelegt hat und dann kann man hier auf Administration gehen und auf Kopieren. Dann kann man also eine Kopie dieses Tests anlegen, kann diese Kopie des Tests dann mit einem neuen Namen versehen und kann dann, wenn man den Test so überarbeitet hat, wie man ihn dann neu in den Kurs einbinden möchte, kann dann auf Datei auswechseln gehen und den überarbeiteten Test dann in den Kurs integrieren. Soweit als erster kleiner Einblick, wie die Tests bzw. Selbsttests in OpenOlat funktionieren. Viel Erfolg bei der Anwendung.